So, wir sind hier im schönen Melle. Genau, das ist die Ottos Ja. Das ist ein Aussichtsturm, da kann man über die ganze Stadt und über den ganzen Landkreis gucken. Wie hat sich das dann angefühlt für dich, Grundeinkommen zu gewinnen? Also ich habe es in den E-Mails bekommen und dann dachte ich erstmal, es wären normale E-Mails von euch. Dann habe ich mitbekommen, dass es die Gewinnerbenachrichtigung ist und dann habe ich sofort meine Eltern angerufen, mein Vater auch gewonnen hat. Am anderen Ende war natürlich große Freude und dann, als Freunde es auch gesehen haben auf der Seite, weil die es auch verfolgen, da ist es eigentlich erst richtig eingedrungen, dass man das dann verstanden hat. Und was ist jetzt in dem Jahr passiert? Was hast du mit deinem Grundeinkommen angestellt? Einige Sachen. Also ich habe in dem Jahr meinen Bachelor gemacht und das Thema ist auch Grundeinkommen. Ah, okay. <lacht> das war ein großer Zufall, ja. weil ich das Ach, schon. Es war vorher, es war gar nicht klar, dass du. Es war schon im Sommer letzten Jahres hatte ich mir das vorgenommen. Und dann im Oktober gewonnen. Und ähm, ich studiere Kommunikationsdesign, bin jetzt gerade fertig geworden und da habe ich meine Bachelorarbeit drüber gemacht. Es ist eine Website geworden, eine Informationsplattform. Jetzt, letzte Zeit, haben sich einige Pläne herauskristallisiert, dass ich mit drei Freunden eine solidarische Landwirtschaft gründen möchte. Und zwar auf dem Hof von einem Freund. Mein Freund und ich bauen noch ein Tiny House. Wow, da ist ja wirklich richtig viel passiert. Und das Geld, was du jetzt bekommen hast über dieses Jahr, das ist ja gespendet, hat das für dich eine Rolle gespielt? Also es ist ein sehr besonderes Gefühl, dass es von so vielen Menschen kommt, also überwältigend. Dass es echt 12.000 Euro zusammengekommen sind, da bin ich auch sehr dankbar für, dass die Crowdhörnchen so fleißig waren, das ist ganz großartig.